Okay, Ralf Händel, ähm, ich möchte dich kurz stören und ähm, fragen, woran du arbeitest heute bei dem Sprint, bei dem Code Sprint hier in okay. Hamburg? Ähm, ich beschäftige mich oder ich arbeite mich in äh, Drupal in, in Drush Script ein und in Shell Script, hm. mir geht es darum, dass ich eine, eine Installation auf Knopfdruck hinbekommen will, die ähm, lokal läuft, die sich auch gleich mit den, mit den Drupal Concepts, also Box servern äh, die ganzen hm. Deployment-Parameter mit übergeben kann ja. und das will ich automatisieren und da bin ich gerade dabei, mich wie gesagt in Drush Script und Shell Script einzuarbeiten, steht noch okay. ziemlich am Anfang. Und ist das etwas generelles also oder ist das speziell für Compress? Also wie? Compress das ist, ähm, ich, ich schummel ein bisschen. Das hat mit Drupal 8 nichts zu tun. Das ist, <lacht> <lacht> ich äh, äh, will mich da ein bisschen einarbeiten, um hier unsere unsere Deployment-Umgebung halt ein bisschen besser vorzubereiten und höher zu automatisieren. Mhm, sehr, okay. Und warum ist das besonders wichtig? Also ist ähm, ist das äh, etwas was sehr viel Zeit einspart. Ja, ähm, ja im, Endeffekt, Im Endeffekt spart es Zeit ein und vor allen Dingen, es reduziert Fehler. Also, mhm. es sind halt bestimmte bestimmte ähm, Umgebungsvariablen auf den verschiedenen Stages dann halt auf der Live-Site, auf der ja. Testumgebung einzurichten und äh, mit verschiedenen Passworten. Zum Teil sind die HTXS geschützt, zum Teil nicht. Und ja. das Ganze zu automatisieren, dass man halt eine, eine äh, Passwortdatei hat, wo die ganzen Settings drinstehen und aus die, die wird ausgelesen und daraus werden diese ganzen Deployment-Parameter und Dateien erstellt das ja. nimmt Fehler und spart im Endeffekt noch eine Menge Zeit. Ja. Und ganz kurz zum, äh, Sprint, äh, zum Sprint Weekend, was ist dein Gesamteindruck von dem Tag heute? Also ich bin begeistert, dass so viele Leute gekommen sind, also wir haben, ja. wir haben Besucher aus, aus, aus Ingolstadt, aus Berlin, also praktisch aus ganz ja. Deutschland hier und äh, wir haben eine Menge Spaß. Im Prinzip war das ganz leicht vorzubereiten, wir haben ein bisschen Essen reingekarrt, ein bisschen Getränke ja. bestellt, heute Abend gibt es noch eine Party, das ist so, so ein bisschen Geburtstagsparty auch von mir, ja. kommen noch ein paar Freunde. <lacht> <Ja. Natürlich. lacht> Dankeschön. Und ähm, ja, wir haben einfach eine Menge Spaß hier war leicht vorzubereiten und es ähm, ist ja. toll. Ja. Und was ist für dich, was äh, wie erklärst du es dir, dass die Leute sich Zeit nehmen am Wochenende umherzukommen und ähm, hier.. Sich einzulernen in Drupal und dazu beizutragen, das ist ähm, ich denke, das sind, das sind zwei, zwei Sachen. Das ist einmal wirklich die Community. Also es macht Spaß, ja. die Leute zu treffen, mit den Leuten halt zusammenzuarbeiten, ja. an, an äh, Fragen, Fragen stellen zu können, Antworten zu bekommen, anderen zu helfen. Also das ist ähm, ich bin einfach gern mit denen oder die Leute sind einfach gern miteinander ja. zusammen.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 Carsten hat mir gerade erzählt, dass Compress ähm, so bald wie möglich anfangen möchte, mit Drupal äh, 8 zu arbeiten. Ja. Wie schätzt du es an? Wie lange wird es sein, bis man mit Drupal 8? Äh Sozusagen standardmäßig arbeiten kann? Das kann, ich, das kann ich nicht sagen. Also ja. mit Drupal 7 hat es relativ lange gedauert. Also bei Drupal ja. 7 haben wir nach dem, äh, nach dem, also ein halbes Jahr nachdem Drupal 7 stabil raus war, das erste größere Projekt mit 7 gemacht. Ja. Da gab es immer noch einige Module nicht. Es war sehr anstrengend. Ähm, ich denke, dass es mit Drupal 8 leichter werden wird, weil wir mehr wichtige Sachen wie Views und Panels im Core haben. Ja. Ähm, auf der anderen Seite muss man eben sehen, was an Contrib-Modulen da ist. Wir haben, wir haben eine Menge, die haben eine Menge äh, Sachen einfach neu zu lernen. Ja. Ähm, ich kann da nur orakeln. Äh, es wird sicherlich schmerzhaft werden, aber es ist wichtig, wenn es uns gelingt, dann ein, ein Early Adapter zu werden. Ja. Das wird uns ja voranbringen. Ja. Und wenn ähm, eine letzte Frage ist: äh, Wenn Drupal 8 da ist, gibt es einen Feature, auf die du dich besonders freust? Also irgendwas, was besonders die Arbeit erleichtern wird? Ich oder? denke, dass das ganze Deployment, also ja. dass, dass äh, sämtliche Einstellungen jetzt äh, dateibasiert sind und dass diese dieses, äh, Variablen jagen und, und dass das, äh, die Schwierigkeiten einzelner Einstellungen, aus also der Datenbank rauszuziehen oder einzelne Sachen lassen sich gar nicht ja. deployen, ähm, ich denke, das wird deutlich einfacher werden, das wird sehr viel stabiler, besser, einheitlicher werden, also ja. das ist das, worauf ich mich am meisten freue. Ja. Ja. Spannende Sache und ich freue mich, dass wir hier alle ein bisschen an die Thema ist der nächsten Generation arbeiten. Ich zeige einfach die Leute hier im Raum und äh, sage vielen Dank für die Zeit, klar, vor meine Hand abfällt. <lacht> <lacht> ja. so.